Achtung, Achtung, Genderwarnung. In dem Film wird korrekt gegendert. Naja, ich versuch's zumindest. Nur nicht, dass da jetzt der Eindruck entsteht, ich tät mich mir übers Gender lustig machen. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Ich bin ein bisschen am Ausprobieren. Ich habe eigens dafür sogar eine neue Sprachform erfunden: das Genderle. Was seither passiert ist. Seit November im Teil Lockdown, zweite und dritte Corona-Welle in Deutschland. Mir vom Stammtisch esse die Schnitzel Togo und räumlich getrennt wegen den Kontaktbeschränkungen. Mal kurz zum Einkaufen auf der Alp. An Ostern rum waren zumindest Tagesausflüge im Schwarzwald möglich. Auch ein Himmelfahrt bleibe ich daheim. Kein Camping, kein Hotel. Die spannenden Fragen. Klappt es mit der Stammtischausfahrt an Happy Cadaver? werden wir jemals wieder zusammen am Tisch unsere Schnitzel essen Wir sind jedenfalls voll optimistisch. Pfingstsonntag, Sonntag, 24. Mai 2021. Wir verabreden uns zu einer Ostalbtour, zum bisschen warmfahren und Einschwingen, bevor es demnächst in den Hunsrück, die Eifel und an die Mosel geht. Also falls jemand an Kultur interessiert wäre, das wäre jetzt hier das Schloss und historische Altstadt Fellberg. Ist da? Ja. Ah. Oh. Ah. Was geht's denn? hat oh. allerdings offiziell noch zu wegen Corona. Cool. Guter, Am Schloss Fellberg hätte man bestimmt auch einen kaffee Togo gekriegt, aber dafür Schlange stehen. Also fahren wir zur Kaffeepause. Wir suchen uns ein schönes Plätzle für die Kaffeepause und weil Freibad eh noch nicht aufmachen darf, ist uns der Parkplatz dafür gerade recht. So was aber auch Jetzt haben wir den 27. Mai und wir holen unsere Schnitzel immer noch Togo Was heißt mir, Alles von uns Wir wechseln uns dann natürlich immer ab Ja wie, was ist denn das? Am nächsten Tag heißt es plötzlich, wenn man sich testet, darf man in der Biergarten Endlich, das erste Mal nach fast sieben Monaten. Diese noch völlig ungewohnte Situation erfordert natürlich einen sofortigen, außerplanmäßigen Sonderstammtisch. Fast alles fühlt sich wieder normal an. Außer, dass ich trotzdem nur an einem separaten Tisch sitzen muss. Kontaktbeschränkungen, nicht mehr wie zwei Haushalte und so. Die Zeichen stehen also gut für die Stammtischausfahrt nächste Woche. Auch an der Mosel machen die Betriebe so langsam wieder auf. 3V oder so ähnlich heißt das neue Schutzkonzept. Verwesen, verpestet oder verglimpft. Mittwoch, 2. Juni. Ich habe mir an der Tankstelle einen Schnelltesttermin gebucht Es heißt, die haben eine ganz sanfte Methode und kitzeln nur ein bisschen vorne in der Nase rum So war es tatsächlich Zwei Sekunden links, zwei Sekunden rechts im Nasenloch, fertig Mir fällt es schwer mir vorzustellen, wie dabei ein positives Ergebnis rauskommen soll Jedenfalls eine Viertelstunde später hast du ein Ergebnis auf dem Taschenrechner So lange habe ich an der Teststation noch gewartet Während ich so warte, fahren die anderen eine kleine Tour die sind schon seit Sonntag an der Mosel Zwei Stunden später Mittlerweile habe ich das Ergebnis Ich bin gespannt, ob die mich im Hotel damit neilassen, Das kann ich ja kaum noch lesen Meine Odyssee auf der Suche nach einem Reparaturdienst war vergebens Viele sind noch im Lockdown Mittlerweile habe ich mir einen neuen Taschenrechner gekauft Mein Alter ging beim Warten an der Teststation zu Bruch Noch bevor das Ergebnis drauf war Derweil fahren die anderen genüsslich ihre Tour zu Ende und genießen das Panorama. Nochmal ein paar Stunden später. Mich auf der A8 durch einen langen Unfallstau durchschlängeln habe ich schon hinter mir. Mittlerweile bin ich im Rheintal angekommen, kurz vorm Pfälzerwald. Zeit für eine kleine Rast. Am liebsten wäre ich längst im Hotel an der Mosel. Das ist alles ein bisschen ein Scheiß heute. Und Hunger habe ich wie die Sau. Vor lauter Rumstresserei mit dem Test und dem hähnigen Tascherechner habe ich den ganzen Tag noch nichts gegessen. Also seit dem Frühstück halt. Endlich da, gerade noch rechtzeitig zum Essen und zum Anstoßen mit HP, Petra und Axel. Vom Hotel hat Coins nach meinem Testnachweis gefragt. Es läuft hier wohl mehr auf Vertrauen als auf Kontrolle. Auf Haushaltszugehörigkeiten achtet ihr auch keins hier. Ist ja Blödsinn, wenn eh alle testet sind und mir die meiste Zeit aufeinander hocken. Nachher kommen noch Eusebius, Tina und Tilo dazu. Da sind wir zu acht, die zusammen am Tisch hocken. Legal, scheißegal. Ich bin der Eusebius. Ich bin das erste Mal an der Mosel dabei. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe versprochen, keines Wohlen Pornos zu gucken und ganz brav zu sein. Und ich finde es schon voll schön, das ist Hotel Moselblick. Und wenn ich da runter blicke, dann ist doch schon da die Mosel. Hallo, Mimoto-Bär. Ich bin der Eusebius. Du warst bestimmt schon überall und kannst voll gut Motorrad fahren. Oh, bist du Unfall. Oh. Oh, hast du schon einen, hast du einen Lust, Schnaps hast du schon einen getrunken? ich auch mal mit, mit dir mitfahren mit dem Motorrad, wenn es mir die China erlaubt. Vergiss es. Naja, ich rede noch mal ja. Zum Wohl! Ihr habt Wohl. Wohl. Wohl. Wohl. Wohl. Wohl! So, wir müssen ja auch noch einen Test machen. Oh ja. Aber, <lacht> aber, aber du bist Wenn der negativ ist, hat keiner dran von euch. <lacht> <lacht> Wenn man von der gegenüberliegenden Seite der Mosel aufs Hotel Moselblick blickt, ergibt sich ein ganz anderer Blick als vom Hotel Moselblick aus. ja Aber noch ganz schön weit bis danach. Auf alle Fälle aber hein, das packen wir logo. Das ist ja da da da da da da da da da da da da Da oben, wo das Wohnmobil ist, ja. der Hande, also die kommt jetzt hier aus dem Knick raus, da siehst du die Autos fahren, dann da oben unter dem Wald ja. geht die Straßen über Die sind wir vor zwei Tagen gefahren, dank deiner Routenführung. Ah. Und wenn du guckst, dann siehst du, der oben fängt der Wald dann geht es die rüber und da ist eine kleine Lücke oben im Wald drin. Ja. Da ist ein Aussichtsplatz, da sind wir gestanden und haben hier runter fotografiert. Da hast du ein Wahnsinnsblick. Ah, also das ist das Panoramafoto von Petra. Ja genau, das ist das Panoramafoto von, von der Petra. Petra. Sehr gut. Donnerstag, 3. Juni 2021. In einigen besonders katholisch geprägten Bundesländern ist heute Feiertag. Happy Kadaver, was so viel heißt wie Froher Leichnam. Ich persönlich habe jetzt mit dem kirchlichen Feiertag jetzt nicht so viel am Hut, aber ich finde es immer gut, wenn man einen Tag frei hat. Rheinland-Pfalz ist eins dieser Bundesländer und in so einer Weinregion ist es wohl üblich, dass man an so einem Feiertag eine Weinwanderung macht. Super, ich quäl mich mit dem Moped stundenlang durch den Stau und statt einer Moped-Tour machen wir eine Wanderung Ja gut, ich gibts ja zu, das war ja durchaus mein Wunsch Und weil in so einer Weinregion traditionell die ganzen Straußen, Besen und weiß nicht was wirtschaften, offen haben und zu Weinprobe einladen bietet sich das durchaus ja auch an Sau mäßig schwül ist heute. die ganze Nacht hat es ordentlich geschifft und jetzt steigt der ganze Dampf aus dem Boden auf. Und Hunger habe ich, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, seit dem Frühstück, versteht sich. Es ist noch schon ein ganz schön weiter Weg vom Hotel in den Pisspot. also wenn man jetzt außenrum über die Berge läuft. Das Hotel liegt zwar offiziell in dem Kaff, aber halt doch ganz schön weit draußen. Wir kehren jetzt irgendwo gemütlich ein und lassen uns dabei von der Sonne verbrutzeln, die mittlerweile schon wieder ganz schön durch die Wolken durchdruckt. Am Abend, wir sind schon eine Weile wieder zurück im Hotel, macht der Pissbot seinem Namen alle Ehre, damit's ja auch morgen wieder so richtig schön schwül wird. Für heute ist sonst wurscht, wir hocken vorm Hotel gut geschützt unter so einem Zeltdach. Wir ziehen uns jetzt die allabendliche Schwanshow rein. Ein Naturschauspiel über Beschützerinstinkte und territoriale Machtansprüche. Sehenswert und sehr unterhaltsam. Freitag, 4. Juni Nach dem Tanken treffen wir uns am Fotoplatz an der Panoramastraße für eine Tour Sau schwül ist heute schon wieder Ich schwitze mir schon beim Rumstehen einen ab Endlich sind wir komplett, endlich fährt Wind Ich habe allerdings vergessen, ob ich die Route vor Tagen im oder gegen den Uhrzeigersinn geplant habe. Wenn die Abbiegepfeile am Navi gegen die Fahrtrichtung zeigen, stimmt irgendwas nicht, also Retour. Allerdings stimmen die Pfeile immer noch nicht. Na, versucht HP mal mit vorne wegfahren. Aber auch bei ihm funktioniert es nicht so richtig. Aus irgendwelchen Gründen scheinen sich aber auf meinem Gerät die Richtungspfeile jetzt richtig sortiert zu haben. Also doch in die Richtung. Aber wie heißt es so schön? Irgendwas ist immer. Was immer ist, ist langsamer Verkehr, der uns aufhält. Schauen wir uns so eine typische Verkehrssituation doch mal genauer an. Irgendein Autofahrerle schleicht vor sich hin und glotzt in die Landschaft. Kann man verstehen bei so einem Panorama aber komm an so einem Schleicherle mal vorbei. Da hängt's zweite hinterm Schnarcherle fest. So zieht sich das sofort. Das letzte hat dann an der nächsten Kreuzungsnachsehen. nachsehen. Damit sich die Gruppe unterwegs nicht verliert, lässt das Führende der Mobbed-Gruppe das Verkehrshindernis wieder passieren. So geht das Spiel wieder von vorn los. das letzte dran wäre, ist die Gruppe in der nächsten Ortschaft ankommen, wo das Autole dann in eine andere Richtung abbiegt als die Gruppe. So löst sich so eine Verkehrssituation irgendwann dann auch von alleine in Wohlgefallen auf. In dem Auto hocken übrigens Tina, Tilo und Eusebius. Weil sie weder Mopeds noch Mopedklamotten dabei haben, machen sie heute einen Ausflug irgendwo anders hin. Der Axel, Petra, HP, Smimoto, Bärle und ich fahren runter in den Naturpark Saar Hunsrück. Wir haben uns heute früh noch neue covid testzertifikate besorgt, weil die alten nach 48 Stunden nicht mehr gültig waren. Diesmal lief es deutlich unkomplizierter. Statt zu einer Teststation mit passenden Öffnungszeiten zu fahren, haben wir selbst Tests gemacht. Unter Aufsicht einer qualifizierten Person entspricht es so den Regelungen. Die Person ist nach vorheriger Registrierung berechtigt, so ein Zertifikat auszustellen. Man muss nur wissen, mit der Bürokratie umzugehen. Ich war positiv überrascht, als ich erfahren habe, dass eins von uns so eine Berechtigung hat. Endlich Pipi-Pause und Hunger habe ich auch schon wieder wie die Sau. Der ganze Tag noch nichts gegessen seit dem Frühstück. Zum Glück habe ich einen Notlandjäger im Gepäck. Weil so lange Tour ist, sind wir rechtzeitig wieder im Pisspot zurück, bevor so richtig der Piss losgeht. Samstag, 5. Juni äh, Wir sind heute ein bisschen später losgekommen, als es eigentlich geplant war Von den Leuten her machen wir die gleiche Aufteilung wie gestern Das Auto fährt irgendwo hin Und die Mopeds machen eine kleine Tour Diesmal über den Hunsrig in die andere Richtung Also so grob nach Nordosten Richtung Rheintal Wir fahren so eine kleine Zickzack-Tour damit wir jederzeit abbrechen können, falls der Piss kommt. Weil der Piss ist heute schon für den Nachmittag angesagt. Ja und nebenbei machen wir auch noch einen Soundcheck. Muss ja auch mal dokumentiert werden, wie die Mobile so klingen. Ich Schon wieder Hunger wie die Sau. Da können sie Tag noch nichts essen seit dem Frühstück. Und dass kein falscher Eindruck entsteht, dass Weizen da schon alkoholfrei ist. zum Schluss von dem Film noch ein bisschen Geografie Da sind wir daheim, so ungefähr jedenfalls Da ist die Mosel Und zwischendrin soll es der ganze Sonntag pissen wie die Sau, wenn wir heimfahren Schauen wir uns die Mosel ein bisschen genauer an Da ist unser Hotel Da fängt die Eifel an, wo die anderen schon eine Tour gemacht haben, als ich noch nicht dabei war In dem Teil vom Hunsring waren wir Freitag unterwegs und am Samstag haben wir eine Tour in dem Teil vom Hunsrück gemacht. Da schauen wir uns den Pisspot nochmal genauer an. Da ist das Hotel. Und das ist die Panoramastraße, die wir zigmal gefahren sind und die ein paar Mal im Film zu sehen ist. Und das Ganze da, das ist der sogenannte Pisspot. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das Schild da lügt. Da ist weit und breit kein Neckar, wir sind im südlichen Pfälzerwald, der Erlenbach fließt da vorbei. Sonntag 6. Juni Heimreise, dem Regen sind wir erfolgreich ausgewichen, wir fahren zwar gelegentlich auf nasse Straßen, bleiben von oben aber trocken. Kurz drauf überqueren wir den Rhein mit der Fähre und den Schwarzwald im dichten Nebel. Daheim die zähe Nebelfahrt haben wir hinter uns. Abschlussfazit wie war's? <lacht> super super ja. Spitzen-Tourenplanung, ah, super Routenführung. Mh. Wir sind total begeistert. Also das Essen war gut, da kann man nichts sagen. <lacht> <lacht> <lacht> da hat noch nie was gegessen. Ja. <lacht> nicht, gegessen. <lacht> wir haben es uns die Tage schon saumäßig gut gehen lassen im Hotel Moselblick. Super Service, super Essen, empfehlenswert. Könnt' die gerade wieder hin, ich hab nämlich schon wieder saumäßig Hunger, den ganzen Tag nichts gegessen seit dem Frühstück. Von dem Notlandjäger unterwegs mal abgesehen. Nichts wie los in die Stammkneipe. Mit Selbsttest und Luga App ist das ja wieder erlaubt jetzt.